Wieder mal vollbracht ich habe jetzt kein weiteres licht in dem raum hier an das ist jetzt alles nur davon sozusagen also mehr als ausreichend licht haben wir jetzt auf dem schreibtisch hier so schaut das ganze vom detail aus aus Na gut, das kann ich dann noch mal das kann ich dann noch mal zeigen, wenn es richtig hell ist. Ja, obendrauf mit kleiner... Ah, ja, dass die Decke auch ein bisschen beleuchtet wird sozusagen mit kleiner Zusatz-LED. Hm. Klar, und das sind jetzt wie viele LEDs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 und 4 sind 18 LEDs Portionen dran. Die haben jeweils 4 äh, mal 1-Watt-LEDs und die haben 3 mal 1-Watt-LEDs. Puh, dann muss ich dann erstmal ausrechnen, du und hier oben die gut die kann man natürlich unter Rückverbuchen die Leuchtstärke, aber die leuchten ja auch noch ein bisschen mit. Ne? Ja, na, was schätzen man denn, was das so zieht mit der Action for Free äh, Bedini SSG Ansteuerung? Hät jetzt mit so einer Spule drin hier. Und einen Haufen Zusatzwindungen als dritte Wicklung und ja, das erkläre ich dann nochmal im Detail. Hier vorne so eine Art gelbe Spule haben wir auch dabei. Ne? Hat so okay keinen weiteren großen Sinn, aber sieht halt schick aus. 7,5 ne? Watt. Mhm. So, und da ist jetzt noch das Schaltnetzteil dazwischen hier oben ist dann nämlich der dimmer ich könnte noch ein zicken könnte ich noch höher fahren es würde dann aber nicht so viel heller werden also ich merke dann keinen großen unterschied und dann werden wir dann ich glaube hier bei 9 Watt ich ziehe nochmal ganz hoch halt das war ganz runter jetzt haben wir Volllast hm, das ist schon Volllast okay bei Volllast ziehen wir halb Watt doch 8 Watt so bisschen. Okay, aber trotzdem. Ich bin zufrieden erstmal. Ja, und so ist es eigentlich zusammengesetzt worden. Das ist eine normale ähm, Puff, Ferritkerne. Ne? Ähm, und die habe ich bewickelt. Und zwar einmal hier mit zweimal. Das zumindest 020 oder 030er. Bin ich mir gar nicht so sicher. Ähm, jedenfalls verzwirrt und dann noch ein Draht extra dazu, nämlich 0,15er. Das habe ich in die eine Schale gemacht und in die andere Schale die habe ich vollgewickelt mit 5 mal, ich glaube 010er ist das. Ja, 5x010er oder 5x015er ist glaube ich ähm, rum wie numm, müsste beides funktionieren das auch alles verdrillt ne? und damit habe ich den anderen Kern voll gemacht ja dann einfach aufeinander gepappt und halt die Enden so angeschlossen wie sie anzuschließen sind ne? hier haben wir ja dann zweimal dicken Draht und einmal dünnen Draht da die ganz normale SSG Schaltung ran und hier ähm, muss man dann lediglich äh, gucken, durchprobieren, wo praktisch der Back EMF ist. Also ähm, da ist keine Gleichrichterbrücke oder sonst noch was dazwischen, einfach direkt dann daran an die Wicklungsenden und Wicklungsanfänge die äh, LEDs gekoppelt. Und ja, in die eine Richtung funktionieren sie und in die andere Richtung funktionieren sie nicht. Ja, da habe ich dann ähm, Pro-Wicklung sozusagen immer von den LED-Spots, ja, zum Beispiel jetzt diese drei hier hängen jetzt an einer einzelnen Windung in Reihe von der, ja wie sagt man dazu, Sekundärwindung, <lacht> dann eigentlich, ne? Ja, so dann immer schön Dreierpakete gemacht und die vierer, die vier kaltweißen LEDs hier. Die sind alle in Reihe geschalten und die sind über einen ganz normalen SSG-Ausgang betrieben. Ja, wenn man dann die richtigen Transistoren findet, dann zieht das auch ganz schön wenig Strom. So wie wir es gerade gesehen haben. Ich habe probiert und habe herausgefunden, dass zurzeit die hier gar nicht mal so schlecht sind. Ne, dafür, die gehen ganz gut. Als Kondensator habe ich diesmal so einen genommen. Das ist, glaube ich, ein 2000. Nee, 7. Ja, 7100 Picofarad. Ja, 7100 Picofarad. 2000 Volt. Geht aber auch 1500 Volt. Na, was man halt so gerade da hat. müsste halt mal ein bisschen rumprobieren. Aber das klappt ganz gut. So. Schön. Hm. Also, ganz optimal scheint es doch noch nicht zu sein, weil der hier... Der wird, au, der wird so feuerheiß, den kann man noch mal anfassen. Da muss auf alle Fälle ein Kühler drauf. Das ist ja Wahnsinn. Hm. 1500 Volt... Naja, eigentlich könnte der schon ein bisschen was vertragen, ne? Und das Ding wird also feuerheiß beim Eingang von 7,5 Watt. Aha! Und die anderen leuchten wie Sau, die ganzen Lampen. Hm. Na, ich denke mal ein bisschen drüber nach, aber erstmal mache ich einen Kühlkörper drauf. Und jetzt ganz am Ende nochmal die Schnellzusammenfassung. Ja, also hier kommen wir mit unserem Strom rein unseren bis zu 12 Volt geht auch schon ab 5 Volt los hier die SSG Schaltung und dann ne, ganz normal wie gehabt die SSG Schaltung haben wir dann hier unten die sozusagen die Primärspule ne, mit den zwei dicken Drähten und den einen dünnen Draht und hier oben das sind dann die die fünf ganz dünnen Träte zusammengewickelt. Ja das ist eigentlich schon das ganze Geheimnis dahinter und jetzt kommt der Moment wo der Frosch vielleicht die Fliegen fängt jetzt haben wir den Alaun Akku das sind sieben Zellen in Reihe das sind wir bei 14 Volt Puh, mal schauen wo ist er hier ist er. Aha. Es das hat sich schon etwas getan aber mehr auch nicht, hm. vielleicht müssen wir aber auch nur ein bisschen tanken hab da schon Minus vertauscht, hm, schade diesmal war da nicht mit bei im Moment Hi. klappt, es reicht zwar noch nicht ganz für die hier, aber die ganzen anderen schwingt alles mit Kristallakku. Tja, da muss man wieder ein bisschen betankt werden. dürfte ziemlich trocken sein und wenn er dann richtig voll ist, müssten die auch noch mitkommen. Aber das reicht mir jetzt erstmal. Und euch hoffentlich auch. Mhm.